Ist der Emil ein freier Pinguin? Der Emil ist so frei, wie man es als Pinguin in menschlicher Gesellschaft nur sein kann. Freiheit! Alter, was geht denn mit dir? Hofer, ich fühle mich so... Ich fühle mich so unfrei. Aha, und deshalb muss du so schreien. Schaut, der Emil zittert noch am ganzen Leib. Ja, immer diese Beschränkungen, Regeln, Normen, sich immer noch der Mehrheit richten. Tschö, jetzt mach ich mir langsam Sorgen. Geh, geh los mich, los mir meine Träume. Frei möchte ich sein, gute Luft möchte ich atmen, die Sonne auf der Haut spüren, mit meinem Haflinger gehen Westen reiten. Den Wind im Haar spüren, den Kalt am Gürtel, die Peitsche am Sattel. Ah, das schon wieder. Haben wir in letzter Zeit wieder zu viele Karl-Mai-Filme gesehen? Ach, Hofer, die Freiheit des Wilden Westens. Das waren halt noch Zeiten, da war ein Mann noch ein Mann. Und heute bist du eine Mannin, oder was? Geh, Hofer, du weißt ganz genau, was ich meine. Na eigentlich nicht. Nichts darf man mehr tun, nichts darf man mehr sagen. Was kannst du denn nicht sagen oder tun? Na ja... Alles halt. Jetzt ja, gib mir mal ein Beispiel. Wenn ich heute mit meinem SUV in die Wildnis brauche, mein Gasgriller in der Landschaft platzieren und ein Kilogramm Steak kriegen, will meine Frau sofort einen Salat dazu machen. Und keinen Kartoffelsalat, nein, einen grünen Salat, Alter, ich is doch nicht meinem Essen das Essen weg! Das warst aber du. Was war ich? Na, du hast eine Frau geheiratet, das hat mit dem Staat nichts zu tun. aber mit Demokratie. Aha, und was hat das mit Demokratie zu tun? Dass Frauen jetzt auch plötzlich wählen dürfen oder was stört dich? Che, hast du die letzten 100 Jahre verschlafen oder hast irgendwelche obskuren Substanzen eingeworfen, weil ich kann dir nämlich nicht mehr folgen. Es geht um diesen staatlich-demokratischen Zurückhalt, der wahres Unternehmertum verhindert. Der Unternehmergeist muss sich ganz ohne staatliche Einschränkungen entfalten können. Es geht nicht um Wettbewerb. Es geht um das Errichten von weltweiten Monopolen zum Wohle der gesamten Menschheit. Und viele fühlen sich dazu berufen. Aber nur wenige sind auserwählt. Auserwählt dazu, die Freiheit zu leben, die ihnen von Natur aus zusteht. Demokratie und Freiheit, das geht heute nicht zusammen. Haha, jetzt verstehe, du bist da einen verquerten, neoliberalen Freiheitsbegriff aufgesessen, der kommt von diesem selbsternannten Tech-Gott Peter Thiel. Da will ja das 1% über 99% bestimmen, weil das eine Prozent weiß ja am besten, was gut für alle ist. Überleg mal, wenn 1% die Freiheit hat zu tun, was sie wollen, dann müssen 99% unfreiwillig dafür arbeiten, dass dieses eine Prozent diese Freiheit hat. Ja, aber ich gehöre ja zu diesem einen Prozent, das spüre ich, ich bin, ich bin auserwählt. Ja, das klar, alle, sonst funktioniert es ja auch nicht. Toi, toi, toi.